Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Warum das Intro von der Toilette kommt? Scheiß einfach drauf. Müsst ihr nicht unbedingt wissen, was ich euch nur mit auf den Ge Weg geben will. Bevor ich euch gleich noch mehr Worte sage, ich habe eins der heftigsten Geschmäcker meines Lebens in diesem Video gespürt. So, ihr werdet es miterleben. Geiler Vergleich: KFC gegen Gourmet Chicken aus Berlin. Viel Spaß jetzt äh, mit den ersten Bildern. Willkommen in Berlin. Wir sind direkt bei Goldies, Leute. Goldies steht für das beste Chicken in Berlin. So ist es mir im Begriff gewesen, so habe ich es in Erinnerung. Wir legen los. Wir werden bei beiden, sowohl K KFC als auch bei Goldies, drei Gänge bestellen. Einmal, sage ich mal, Beilagen. Einmal einen Burger sogar, den wir vergleichen. Bei beiden gibt es einen Chicken Burger und normal, klassisches Chicken. Ja, und deswegen direkt bei Golis erste Runde los. Für mich immer episch, hier irgendwie diesen Weg zu gehen. Ich bin so oft hier schon reingefahren. Oranienstraße, oh, ist irgendwie die einzige Straße, die mir im Begriff ist. So oft bin ich hier schon rein. Nicht mal unbedingt auch immer wegen Golis, ich bin so oft hier vorbei und durchgefahren, das ist krass. Da vorne ist es. Mit dem wunderbaren goldenen Zeichen. Ich weiß nicht, ob wir schon das burger -Video rausgehauen haben oder noch nicht. Wenn nicht, dann sage ich nur, macht euch gefasst, wenn ja, guckt es euch jetzt schon an, findet ihr Goldies nochmal bei mir in den, in den Videos. Ganz kranke Geschichte, ganz kranke Geschichte. Ja, und jetzt geht's zu den Chicken-Contests. Grüß dich. Alles gut? Ja. Was, was geht? Bist Bisschen Stammkunde hier? Ich bin Im Urlaub. Du musst. Hast du noch? Das freut mich mal. Du musst zu Smash Burger noch von Goldis. Die haben extra Stand dafür. Lustig. Das vico Community Treffen hier vorne auch schon so viele von euch getroffen. Da freue ich mich mal. Geil. Kann ich anfangen einfach? Okay, das wird auch ein gutes Video, da kann ich versprechen. Geil, nee, wir machen hier ja nämlich heute Chicken Test. Chicken mit Vergleich mit KFC. Hi, hi. hi, mein Lieber, grüß dich. Alles gut. Er muss, bei dir? Auch. Ja. Wir machen Chicken Test heute hier bei euch. Okay, gerne. Ja? Also ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir beginnen mit ähm, mit Pommes und Coolstore. Denn genau das gleiche gibt es auch bei KFC. Und damit, werden wir starten, Classic, Basic, nicht die Special Dinge. Einfach Pommes, einfach Coolstore. Ohne viel reden. Guckt euch, da gibt es nämlich so eine Special-Dinger hier auch mit, mit Trüffel und guten Trüffel ist das. Ne? Ja, das ist das Beste. Ja, das soll richtig, nicht dieser billig abklatscht, ne, sondern richtig guter Trüffel. Aber wie gesagt, für uns jetzt Basic Pommes. Also der Vergleich Premium Chicken aus Berlin. Ich würde beinahe behaupten, das Beste gegen KFC. Ich finde den Vergleich so interessant, weil KFC, Premium hin oder her? KFC war für mich, ist lange her, dass ich da gegessen habe, aber das ist Plus Ultra. Non plus Ultra, was Chicken angeht und unschlagbar. Und deshalb finde ich den Vergleich so geil. Ja, wir werden direkt loslegen. Erstmal mit Beilagen. Knusprig von außen, cremig weich von innen. Gefühlt wie Kartoffelbrei von innen. Wir gucken hier Leute, nicht auf Quali oder so. Wir gucken einfach nur Geschmack. Einfach Geschmack, weil sonst wissen wir, KFC schlechter. Seht ihr hier schön die Petersilie da oben drauf? Der kartoffelig, die, die Pommes. Du merkst wirklich noch die Schale außen. Kurz gesagt, Leute, Pommes und Kohlsdorf, beides für mich eine Art von 10. 16 Punkte in der Vorrunde. für die Beilagen direkt zu KFC und gucken, was die machen. Bei KFC zu Runde 1, Beilagenrunde. Wir legen direkt los. Leute, bei KFC jetzt. Komplett happig, kompletter Müll, kann ich euch. Muss ich euch leider. Voll geil, weil das Sie sind tragbar, noch im Geschmack durch das Salz. So gibt es drei von mir. Ahmed, was sagtest du zu diesem kurzer Was soll ich herausfinden? Wann bin ich hier da entgegen? Ist halt in, so eine, in dieser Art von Trollstore, wie der zubereitet wird, ist halt so eine geheime Zutat drin. Er ja, meint, ich bin absolut der Krankeste, wenn ich das herausschmecke. Ja. Ich muss sagen, der ist echt frisch und lecker, also wirklich sehr knackig. Also das selfmade made Feeling drüben bei Dings hin oder her. Das war ja sag ich mal. Coolstour, wie ich ihn kenne, klassisch werte mit diesem weißen Dressing, was da dabei ist. Kann man Mayonnaise sagen? Nee, ne? Sahne, ja. Dieses Sahnedressing, wie man es auch immer äh, nennen mag. Das war ja bei Hoolies nicht dabei. Deshalb gab es am Ende des Tages auch irgendwo Abstriche. Das hier ist klassisch, ein Coolsloor, wie ich ihn kenne. Dann gebe ich echt 8 von 10 Punkten. Der ist geil. Süße, ich weiß nicht, Bruder. Das ist auch viel zu schwer. Die Art, diesen Coolsloor so zu machen, der wird mit Sprite gesüßt. Das kann man nicht wissen. Das will ich aber so jeden jeden nicht. Ich glaube, erste Runde trotzdem noch Goldis vorne. Wir springen direkt zu Goldis zur nächsten Runde. Stell dir folgendes Szenario vor. Da wollte ich euch einmal darauf aufmerksam machen. An alle, die Zinsen haben, Ratenkäufe haben oder einen Kredit oder irgendwas in der Art. Stell euch mal vor, ihr ruft euren Kreditgeber an und sagt ihm, pass auf, ich will jetzt niedrige Zinsen haben. Ich will auch meine Raten anpassen. Nächsten Monat setze ich erstmal aus. Ich habe auch noch beim anderen Typen, habe ich auch noch Zinsen jeden Monat am Start. Ich möchte das jetzt alles zusammenfassen, weil ich verliere den Überblick. Der Typ wird natürlich euch den Vogel zeigen und fragen, ob ihr nicht alle Latten am Zaun aber genau das, und das ist das Geile, genau das könnt ihr bei Anyfin machen. Anyfin könnt ihr die App runterladen. Anyfin prüft dann euren äh, jetzigen Kredit. Ihr gebt euren Kreditgeber an, ladet ein Bild von einer Rechnung hoch und Anyfin schaut dann, was sie machen können. Letztendlich macht Anyfin dann nichts anderes, als euren alten Kredit abzahlen und euch ein Angebot zu machen für einen neuen Kredit. Und ihr zahlt dann sozusagen mit Anyfin zu niedrigen Zinsen weiter. Ihr könnt Sonderzahlungen vereinbaren, ihr könnt niedrige Raten anbieten, ihr könnt mehrere Zinsen von anderen äh, Anbietern zusammenwälzen, dass ihr nicht den Überblick verliert. Und das Ganze zu Zeiten von Inflation, von höheren Energiepreisen, wo man sowieso schon überall einen Haufen von Geld zahlt. Den Link kriegt ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Code Holle sogar 20 Euro auf die erste Rate sparen. Was habt ihr zu verlieren? Nichts. Ah ja, bevor es weitergeht, ich habe hier auch noch ein paar Bewertungen von Trustpilot. Bewertungen können immer auch noch mal gut wiedergeben, dass das Ganze funktioniert. Es ist kein Spaß, es klappt. Und jetzt geht's weiter im Video. Und zurück zu Goldis. Wir haben das wunderbare Chicken. Ich sage es euch, Rein optisch und von den Fakten her absolut unschlagbar. Mit dieser Honigbutter oben drauf. Diese knusprig schicken. Chicken. Das ist zu heftig, Leute. Das ist nicht normal. Ihr habt natürlich diesen krassen Honiggeschmack, aber ihr habt auch das rein, Leute. Dieser Zucker, was gibt Geiles als Zucker? So geschmackstechnisch, was man sich reinpfeifen kann, was dir Boom einen auf die Fresse gibt, so dass es einfach geil schmeckt. Und dann mit dieser Butter da drauf, es schmeckt so süß, so lieblich und das mit dem Chicken ist eine Kombi. So für sich in dieser Richtung. Das würde ich in die Sieben Weltwunder. Diese, dieser Geschmack von dieser Honigbutter, unvergleichlich. Sieben Weltwunder ist für mich geschaffen, die Nummer eins. kann ich das vergleichen, wie das irgendwie ist, auf ganz verrückte Basis, Mann. Ihr habt das für Honigbrot von euch lieb, mit dick Butter aber, ne? Guter Honig. Aber das Ganze, obwohl es heiß ist, hat für mich so einen Eischarakter. So Eis, was einmal kurz heiß geworden ist, auf irgendwie einer heißen Waffel oder so, wisst ihr? Das ist nicht normal, Leute. Ihr hört auch von mir, boah, das ist die Erfüllung. Da ist ein Geschmack, den ich noch nie kannte und so weiter und sofort was für Superlativ ich gebe. Aber von allen Geschmäckern, die ich glaube, ich hier gespürt habe und ich habe eben schon Burger-Test gemacht. Da habe ich schon ein Video gemacht. Das glaube ich so mit der krasseste Geschmack, den ich gespürt habe an meine Gaumen. Für mich gibt es 9,7 Punkte, weil wenn man noch irgendwie das Feeling hinkriegen würde, das Chicken noch mal ein bisschen mehr in Forderung zu kriegen, dann wäre es noch krasser. Aber 9,7 von mir rüber zu KFC, mal gucken, was die bringen. KFC zweite Runde, Chicken Teile. Geruch so vertraut. Also ich glaube, Achmed hat mich eben gefragt, wie lange ich nicht da war. Ich glaube schon zwölf Jahre ungefähr, war ich nicht bei KFC. Das habe ich halt, wie gesagt, das absoluten Endgegner, in der Erinnerung. Schöne Würze, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Leicht das Feeling aber von Chicken Teilen, die nicht direkt aus der Tür sind, so richtig knusprig kross. Sondern eben halt einmal hier drin und dadurch ist es so ein bisschen weicher das Ganze, wisst ihr? Ich denke, hätte man direkt aus, aus dem Dings raus und die so gesnackt, wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Aber sehr weiches, sehr zartes Fleisch. Scheiß jetzt mal auf Quali, ne? Ich würde sogar sagen, das sind Filets. Man weiß nie, wie die einen auskriegst wisst ihr? Ich will hier keine Scheiße dabei, aber... Ist wie ich finde schon eine sehr schöne Würzung, gerade von der Panade, vom Fleisch, leichte Schärfe drin. Ich hatte die noch knuspriger Krosser in Erinnerung. Ich hätte auch die Chicken Wings oder was sie da noch haben im Vergleich genommen, aber die hatte leider Goldies nicht. Deshalb das ist ja auch ein schöner Vergleich. Also jetzt unabhängig vom Topping bei Goldies. Klar könnte ich jetzt noch Soßen nehmen, würde das Ganze aber nicht besser machen. Ich ich bin da nicht so der Soßen-Fan von diesen KFC Burger King Bleiblub-Geschichten. Schon als Kind bin ich das nicht gewesen. Die Dinger sind aber ohne auch schon gut. Ich gebe sieben, acht. Ich bin nah daran gewesen, 8 zu geben. Aber kann ich nicht, weil es nicht knusprig genug war. Für die 8 hätte es noch knuspriger sein müssen. Ich glaube, das wäre drin gewesen, wenn die Dinger frischer gewesen wären. Jetzt geht's wieder rüber zu Gulis. Ist gerade aufgefallen nur nebenbei. Ich bin in der Fronttoilette, habe gerade die Kamera so hier hingestellt. <lacht> Aus Versehen, weil ich nicht gefeilt habe. Aber ist niemand da Scheiß doch. So. Egal, nicht zu so viele Toilettengeschichten. Weiter geht's Zur zu Goldies. Hier haben wir den Prachtkerl. Letzte, dritte und letzte Runde, Chicken Burger. Das krank aus, ne? Ja. Dicke Tomate. sind ja dafür bekannt, so McDonald's-Dinge auch nachzubauen. Das denke ich mir nicht aus. Das ist halt dein Ziel wirklich das ist deren ziel und deren konzept man merkt diese elemente immer wieder die sie da einbauen wie hier die mayo ähnlich wie beim classic chicken burger ich weiß nicht wie sie das nachbauen aber das ist die geile classic chicken soße vom chicken burger vom mac chicken classic genau Brioche-Bann. haben ja auch einen Smashburger. Ich habe vorhin schon gesagt, gibt es auch ein Video von jetzt neues. Ich glaube, die sind draußen. Nee, so nicht draußen. Ganz anderes Bann. Sehr geiles Bann Und ich merke mal wieder, wie auch unkonstant eine Leistung von so einem Laden sein kann. Ich war letztens privat da. Da war es um einige schlechter mal wieder. Jetzt ist es on point. Ganz knusprige Ecke gerade erwischt. Ich mit Modis blitzende Blicke ausgetauscht. Glaub mir. <lacht> Da steht gar keiner, Leute. <lacht> nee. waren schon weg, weil ich keine Eier habe. Ich sag euch wirklich, ich habe eine Gabe. Das sage ich dir jetzt unter vier Augen. Der Moment, wo ich den besten Döner Deutschlands gekürt habe, war ich so satt. Ich hab so viel gefressen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber das hier oben weiß noch, was Gutes. Und so habe ich schon eine Burger-Tour gemacht. Das ist hier die letzte Runde. Ich bin gerade am Struggle mit Bones Burger, dem Chicken Burger, der auch ganz krank war. Und ich setz auf die gleiche. Punktzahl, 8,6 Punkte Genau gleich geil. Das heißt, wir haben jetzt zwei Chickenburger im Deutschland top 10 ranking was ganz schwer war. Überhaupt mal einen Chickenburger zu finden, der reinkommt, jetzt haben wir gleich zwei da, 8,6 Punkte. Jetzt geht's rüber zu KFC. Nur kleine Info zwischendurch, Leute. Den ganzen Tag gegessen, also was heißt den ganzen Tag, jetzt seit vier Stunden, gefühlt nur am Fressen. Ich trinke nichts, ne? Sobald ich trinke, kann es nichts mehr essen. So kann ich immer noch alles perfekt. Magensäfte werden nicht verdünnt, alles wird schnell verarbeitet. Bam, bam, bam. So werdet ihr zur Maschine, Mann. Nein, man muss natürlich trinken, aber es geht nicht anders bei solchen Tests. Zurück bei KFC. Der Kolonel oder Ahmed sagt gerade, wird, glaube ich, Colonel ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte gerade Voice Crack Scheiß drauf. Sehr lieblos und optisch sehr trocken. Sehr trocken fühlt sich auch schon. Ah, doch, von unten. Schön matschig, aber ich befürchte, wir wird trocken werden. Ganz komische, unangenehme Süße, sage ich euch, Leute. Sehr schwach, sehr schwach. Fleisch steht klar, schnusslich, schöne Würze. Aber alles drumherum wirklich nicht nicht gut, Mann. So, Im Nachhinein, ich sage euch ehrlich, kommt da so ein bisschen. Erst im Moment echt nicht gut. Dann schießt aber die Süße vom Burger rein, gerade auch vom Bann. Kommt noch mal hinten hoch, macht ein bisschen was sehr gut. Durch das unangenehm am Anfang, 4,5 Punkte von mir, mehr geht's nicht. Wir blendet mal die Gesamtpunktzahl ein. KFC für mich deutlich stärker in der Deutlich. Man hätte die Chicken Wings vielleicht noch nehmen müssen, aber dann hätte der Vergleich nicht gestimmt. Aber definitiv zu KFC, die Chicken-Teile und so, kann man jetzt safe essen. Reingeschmackig. Ja, wir haben einen klaren Gewinner, es ist Goldies. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Für mich sehr schönes Video wieder gewesen. Geile Geschmäcker gehabt, geiles Essen. Für mich Oldschool-Vibes jetzt mit KFC. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wird mich über den kostenlosen Support in Form eines Daumen oben von euch freuen. Und sagt bis zum nächsten Mal.